Ui, warte was? Man kann die Dinger abfeuern? Lol. Höh? Warte was? Warte was? Ist da gerade Yamamura rausgekommen? <lacht> warte was? Hey. Oh, der hat Aufgaben für mich? Ja, hallo, du hast dich ganz schön zurückgelegt, was? Ich hätte da auch einen Auftrag für dich. Oh. Hier sind also noch ein paar Aufträge, die mir nicht, äh, die mir noch fehlen, weil die letzte Peach-Aufgabe, die ist nicht die einzige Aufgabe, die mir fehlt anscheinend. Flug über die Luftgalerie und willkommen zurück, by the way. Yeah! Go, go, go, go. Ich würde gerne sehen, wie du dich mit einem Cape schlägst. Kannst du B gedrückt halten und bis zum Ziel schweben, ohne zwischenzunannten? Wenn du dich an einer Ranke festhalten oder einem Gegner auf den Kopf springen willst, nur zu. Das ist erlaubt. Oh Gott. Go, go. Viel Glück. Ja, das werde ich brauchen, weil ich kann sowas überhaupt nicht. Bitte sagt mir jetzt nicht, der will, dass ich mit dem Cape fliege, weil das kann ich einfach nicht. Ich weiß nicht, wie man mit dem Cape fliegt. Bitte nicht. Ich hoffe, das Level ist nicht so schwer. Wie konnte ich den nicht... Wieso habe ich denn nicht die Dinger gecheckt? Okay, was ist das für ein Level? Okay, ich muss zumindest nicht fliegen bisher. Das ist doch super. Äh. Da komme ich nicht rein. Ah, da kommt eine Fehler raus. Ah. Warum auch immer da ein Fehler rauskommt. Ich weiß nicht, was die Bumper machen. Ob die einen rollen oder nicht. Bin mir nicht sicher. Oh Gott. Da ganz schnell durchhuschen. Hier auch, glaube ich. Hier festhalten, weil das ist ja erlaubt, hat er gesagt. Oh lol. Ist das so gewollt, dass man hier so runterhuschen kann, so schnell? Oh Gott. Oh, oh Gott. Oh nee. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass er auf so, einer, auf so einem Track ist. Auf so einem... Ja, auf dieser Linie halt. Ich kann auch wie das auf Deutsch heißt. Ich kenne kein Deutsch. Was ist das? <lacht> ja, das ist schon ein wenig, ja, dass ich Wie äh, schon merken kann, dass ich Mario Maker's Letzt gespielt habe. Jetzt habe ich die Münze, so dass ich verpasst, was ist los mit dir? <lacht> ja. Ich ähm, kann da so ein wenig schneller sein. Ich weiß da, wo es lang geht. Ich weiß da, was passiert. Okay, hier soll ich aufpassen. Do, do, do, das Ding ist halt einfach, dass ich schon dachte, dass wir schon längst fertig sind mit dem Spiel, aber uns fehlen einmal die Aufgabe bzw. die Aufgaben von Yamamura, von der ich von der ich nichts wusste. Ich habe einfach nur mal umgeguckt. weil ich weiß, dass das nicht alle Aufgaben sein können, dass da noch irgendwas fehlt. So, und dann weiß ich auch wo. Ich weiß noch nicht, wie viele Aufgaben der... Wie, was ist das hier? Was ist denn das hier, bitte? Na los, ich will nach oben. Scheiß Aufstuhl, ey. Fahrstuhl, ey. Geht viel zu lang. So, okay. Was ist meine Aufgabe hier? Was ist meine Bestimmung? Die zu ignorieren, denke ich mal. Weil die sind... Ja, ähm... Ach, es gab übrigens ein neues Update äh, schon seit längerem, das werden wir jetzt auch sehen, was das geändert hat, unter anderem. Nervt ja, Luigi nicht mehr, ich muss jetzt Y, äh, ich muss jetzt Minus drücken, damit da hier was anzeigt. Ich weiß nicht, ob dieses Pop-Ups-Ding dann noch immer noch kommt, irgendwann, vielleicht beim ersten Mal oder so, aber es kommt auf jeden Fall für mich nicht mehr und das finde ich gut, tolles Update, schon mal Beste. Nee, das, das vom neuen Update hier, ist einfach, dass man jetzt online mit Freunden spielen kann, was man doch eigentlich hätte tun können. Oder man, ich finde, man hätte das schon von Release an hätte tun können und nicht erst nach einem Update, der ein paar Monate später erst rauskam. Wow, also, da haben die schon wenig verkackt. Ah, aber jetzt ist es ja da und jetzt ist es ja da. Ne? jetzt ist es halt zumindest da. Äh, ne, oh, no. So, jetzt hier aufpassen. Oder wo wurde ich gestorben? Oben, ne? Bei den Wiggler. Ich muss auf die Wiggler springen. Oh nein, jetzt müssen wir hier nochmal warten. Und was habt ihr so gemacht, während ich weg war? Na, Ah, cool. Ah, ach so, ja, hört sich cool an. Ja, ja würde ich auch zustimmen. So. Aber das heißt, Play ist, das schon bald vorbei Es fehlt uns nur noch... Ich glaube, das wird vorletzte, letzte Folge. Ich glaube, das wird sogar die letzte Folge. Wenn wir uns beeilen zumindest. Hm. Da jump ich nochmal lieber auf ihn drauf. Oh, bitte, sagt mir nicht, das war ein Fehler. Oh Gott. Nee, nee, war kein Fehler. Bam. Ich kann One-Ups farmen. Zack. Zack. <lacht> zack zack epic very very epic oh, soll ich hier rein? also oh Gott, Gott, bitte hör auf, hör auf. nein, nein, nein, nein <lacht> nein, hör auf ich muss nochmal oben einen Cape holen bitte sag mir kommt noch ein Cape raus Ich habe doch normalerweise ein Cape raus oder wo war das? war das nicht hier? Shit! Hier kommt kein Cape raus. Keine Feder mehr. Da muss ich jetzt aufpassen? Ja, toll aufgepasst, Mike. Okay. <lacht> oh Gott. Normalerweise kann ich jetzt sowas, aber. Gerade habe ich irgendwie nicht so. Das Gefühl. Für sowas. Weiß also ich nicht. Bin seltsam, wisst ihr doch. So. Hier runter? Okay. Ich folge mal den Pfeilen. Weil die sind normalerweise mal ganz gut so zu folgen. So, die ganzen Bloopies raus mit euch. Oh Gott, nicht auf dem Boden jetzt. Nicht auf, bloß nie auf den Boden landen. Verdammt, wo lande ich jetzt? Oh, zum Glück falle ich. Oh Gott. Yes! Yes! Der... Wenn wir uns nämlich gut anstellen in dieser Folge, dann schaffen wir das Ganze durch. Nur noch, ich weiß nicht, wie viele Aufgaben hat denn jemand, Moro? Ich hoffe nicht so viele. Werden wir sehen. Was noch was? Weißt du, ich denke, mit dir in der Zwischenzeit noch einen Auftrag. Ich denke mir in Zwischenzeit noch einen Auftrag aus. Was? Da hat es nichts falsch für mich. Da gucken wir noch mal später noch mal vorbei. So, also, ich habe mal Münzen für dich. Willst du die haben? Wow, wow. soll ich für 100 Münzen? Noch was Lustiges sagen? Okay, mach mal. Wow, wuff, wow. Danke, dann spitz mal die ohren was schaut eine Röhre nach Feierabend? Röhrenfernsehen. <lacht> Dafür habe ich jetzt 100 Münzen ausgegeben. Kann ich das nochmal machen? Du bist doch wieder da. Soll ich nochmal was soll ich sagen? Oh, mach bitte, bitte. Ich brauche deine Witze jetzt. Super. Kugelwilli? Ja, Kugel -Willi nett. Hä? Okay. Komm, mach nochmal einen. Was <lacht> ein der Superstern ist ja nett, aber meinst du, es gibt doch einen Dieselstern? Ich habe gerade 300 Münzen dafür ausgegeben. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, wo wir unsere restlichen Münzen abgeben können. Oh Mann. So, es gibt einen neuen Auftrag, der ist nämlich von Princess Peach persönlich. Das letzte. Es gibt nämlich drei Peach-Aufgaben, wie ich gesehen habe. Super Mario Brothers Welt 1.1. Was ist denn da los? Der Weg, den wir immer nehmen, ist plötzlich voller Gegner. Was hat Bowser da wieder ausgeheckt? Und was ist mit meiner Stimme passiert? Das sieht gar nicht gut aus. Ich bitte dich, bahne dir einen Weg durch diese Schurken. Okay. 1.1 spielen wir also. Das habe ich ja gut drauf, denke ich mal. <lacht> Da kann ich doch keine Probleme haben, oder? Du, du... Oh, oh, oh, das ist nicht 1-1! Das sah... 1-1 sah normalerweise ein wenig harmloser aus als hier jetzt. Oh Gott. Bitte greif mich nicht an. Äh, tschüss, scheiß auf den Pilz. Ich brauch keinen Pilz, Ich bin so cool, ich brauch keine Pilze. Na na na na na na na na na na. Das sind nur Münzen. Hier geht's runter. Du, du, du, du. Was? Oh lol, da kommt ein Mancher raus. Wie <lacht> cool. Okay, ähm... Um wow. <lacht> Was ist das für ein Level? Ähm, das habt ihr jetzt nicht gesehen. <lacht> Tschüss. Ich skipp euch alle, ey. Ich skipp euch, ich skipp euch. Zack. Skippy, skippy, dip, skippy dupu. Und raus bist du. Warte, da kann man auch rein. Warum kann man hier rein? Oh, das ist. Ach, jetzt verstehe ich. Ey, das ist einfach richtig cool gemacht, finde ich. Gott, oh, schnell rein, bevor der Mannschaft rauskommt. <lacht> ich mag das Level, das ist cool. Was? Oh, Leute, das ist genauso wie dieser Trailer von Mario Maker 1. Da gab es auch so eine Passage, wo es nicht weiterging. Wenn ich noch erinnert an Mario Maker 1. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das denn hier? Wo bin ich denn hier gelandet? Das sieht gar nicht gut aus, Karsten. Hilfe. Ja. Da kommt man nicht rein. Okay, rüber rennen, rüber rennen. Was? Oh, nee. Ah, ich brauche das Speed. Okay, das Level ist gar nicht mal so einfach, muss ich zugeben. Ja. Vor allem nicht, wenn man sowas macht. Wisst ihr was? Komm, ich geb auf. Das Level ist mir zu schwer, Alter. Das schab nee. nee in die Option wollte ich jetzt nicht gehen. Ich wollte aufgeben, aber viel zu schwer. Ey. Nee, ähm... Vielleicht ist das hier das letzte Level. Ich kann jetzt... Ich weiß nicht. Ja, Mamura meint irgendwie, da denkt sich noch was aus. Aber ich glaube nicht, dass er noch irgendwas hat. Ich wüsste jetzt nicht, was er haben soll tun. Aber ich habe auch gerade gesehen, es gibt hier ein Outfit, wenn man das schafft. Das ist doch so nice. Vielleicht ist er ja das Mario-Outfit, weil wir alle Level geschafft haben. Ich habe gerade nicht geguckt. Ich habe gerade... Was war ich? Was ist los? Okay, komm, jetzt konzentrieren wir uns, ja? Jetzt spielen wir richtig, Leute. Jetzt spielen wir richtig. Skips, gibt, es gibt, skips, gibt, es mario es gibt, skip, es skips, es gibt, es gibt... skips, skips, skips, skips, skips, skips, skips, skips, skips, skips, Ich skips, skips, skips, skips, skips, skips, skips, skips, skips, ich skips, skips, skips, Guck, ich bin noch voll gut. Ich bin ein richtig krasser Speedrunner. Man kennt mich als den krassesten Speedrunner von Super Mario Bros. So, wir versuchen es nochmal. Ich habe ein wenig geschnitten, weil... Ja, ich sag mal, ein paar technische Fehler hatten, so... Aber jetzt... Jetzt mache ich's. Jetzt mache ich das Level, yeah. Zack. Ähm, das sollte nicht passieren. Keine Ahnung, wie der mich noch bekommen hat. Aber ich meine, jetzt geht es los. Das andere, das das, das gab's nicht. Das gab's nicht. Das bildet euch nur ein. Ja? ihr bildet euch immer solche komischen Sachen ein, als ob ich irgendwie nicht gut wäre und so was zum Los bei euch. Oh Gott, der kommt ja durch. Oh Gott, wie weit kommt ihr denn durch? Okay, aufpassen. Hier gibt gibt's bestimmt irgendwo was, oder? Nein. Ach komm! Mann! So, jetzt nehmen wir das Level. Zack, easy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, krasser Junge. Zasch. So, hier den Pilz rausholen, den wollen wir uns nämlich nehmen. Zack, so, okay. Ich muss aufpassen, weil ich will den Pilz nicht verlieren. <lacht> wow. Oh, das war so knapp. Oh Gott. Was? Was? ich Was? Och, Leute, Komm, gib mir den Pilzki. Oh, Pilzki. Pilz! Nice, so. Jetzt nicht verlieren, okay? Okay, Mario, nicht den Pilz ver... Ich war bedrückt! Ah, ich hasse Trampoline! Okay, das ist nichts passiert. Das ist jetzt die erste Runde. Oh Gott. Oh, cooles Level. Oh oh Gott, da kommen ja... Oh, okay, egal, ich bin Speedrunner. ich... Oh, muss ich springen? Oh, oh, zum Glück habe ich gedrückt gehalten, weil das hätte ich nicht äh, riechen können. Oh Gott, ist das schwer, das Level. Oh, oh Gott. Nein, mein Pilz! Ich hasse Trampoline. Warum müssen wir die im Trampolinen machen? Das ist scheiße. Oh, ich hab den gekillt. Oh, hey, Leute, hab euch heute halt noch gar nicht gesehen. Oh, guck mal hier, ich spiel Super Mario Bros. 1-1. Ich werd heute nur 1-1 spielen, weil das Spiel ist ziemlich schwierig, wie ihr sehen könnt. Wow, das war sehr knapp. Okay, zack. Oh, cool. Oh, oh, ein Pilz, cool. Den wirklich ich mir gerne nehmen. Oh, ich hab einen Pilz, Leute. Oh mein Gott, ich bin krass. Ich glaube, ich bin jetzt voll der gute Speedrunner im Spiel. Kann das sein? Oh nein, ich habe meinen Pilz verloren. Oh nein. Oh Gott. Junge, das ist so knapp immer. So, ich brauche keinen Pilz für diese Passage hier. Ich mach einfach. Zack. Oh Gott. Hier gibt es keinen Pilz, hoffentlich. Was heißt hoffentlich? Hier gibt es einfach keinen, siehst du? Nichts. Ich wollte von hier aus nach rechts springen. Ach, was? Oh Gott, das ist echt schwer. so der macht immer den block kaputt ich muss mich ich muss da einfach durchrennen das habe ich habt ihr gerade den sound gesehen da ist gerade irgendwas kaputt gegangen wahrscheinlich ein block alles klar ich dachte mir schon der sprung ist doch viel zu schwer das können die noch nicht bringen ja die bringen die aber zum teil wenn man nicht schnell genug ist so wie 90 prozent aller spieler die das level zum ersten mal verdammt nochmal spielen ey. so hier lassen mich einfach treffen kein bock ey. So, das schafft man, soweit ich weiß, immer. Oh Gott, nein! Was ist nicht passiert? Yay, yeah, letzte Folge und ich darf noch mal viel schneiden. <lacht> nicht, dass Schneiden irgendwie keinen Spaß macht oder so, nur ist das einfach lächerlich, dass ich hier so verdammt oft dumm sterbe. Seht ihr, was ich meine? Wer stirbt bitte so? Nur ich? Ich stelle mich an. Alle hätten das im First Try geschafft und ich? Ich brauche einfach zehn Jahre. Und dann ganz schnell, ganz schnell durch, ganz schnell durch. Bevor dann den Block zerstört, weil das macht er nämlich gerne. Ah, nein! Warum ist da nur ein Pause? Da kommen noch drei Flammen jeweils. Also ich dachte echt, die hatten da vor dem Ziel drei Pause und ich kriege am Ende noch einen Stern und dann irgendwie sowas. Der haut mich du bist doch gemein, mann. Es tut mir echt so leid, dass sie jetzt sehen müssen, wie ich so krass an diesem easy-peasy-Level faile. Das ist traurig, am letzten Level, was einfach ist, noch so zu failen. Das Level ist so einfach. Ja, ist mir egal, ich brauche keinen Pilz. Oh man, das ist immer so knapp. Ich denke jedes Mal, dass ich es nicht schaffe, aber dann schaffe ich es doch aufpassen. So dass dass ich nicht getroffen werde. Nein! Ihr seid doch scheiße! Ah. Gibt es irgendein Level in diesem Spiel, wo ihr auch so dumm oder euch so krass angestellt habt wie ich hier in diesem Level Wenn ja, dann, dann schreibt es mir mal zum Trost in den Kommentaren, weil ich fühle mich gerade echt richtig schlecht, weil das Level ist überhaupt nicht schwer Es ist voll einfach, vor allem wenn du den Rest schon durch hast und das hier als letztes Level, das ist doch echt einfach Ganz ehrlich, und dann lasse ich mich einfach von jedem Scheiß treffen Komm. Ja, okay, komm, lass mich Lass mich einfach du groß. Auch wenn ich diesen Sprung irgendwie gefühlt. Ja, okay, du wohl. Keine Ahnung, der Sprung ist seltsam. So, okay, egal. Ich kann mich einmal treffen lassen. Ich hab's auch schon. Was? Ich.. Warum kann er diese Blöcke kaputt schießen? Das ist doch voll unfair. Oder nicht? Oh, Aber es ist vollendet. Easy. Es ist eigentlich ein Easy Level. Dann habt ihr schön was zu lachen gehabt. So ein wenig Fake kommen am Ende. Warum nicht? Ui. Peach Tennis Dress. Ui. Hast du noch irgendwas? Oh. Was? Was kann ich bewundern? Ach, das, das, die zeigt mir nochmal das... Ja. Ja, ich habe schon gesehen. Ganz cool. Yeah. Epic. Very, wäre epic. Ja, yeah, I know. Joa. Ähm. Hat ja Mamura noch was, ansonsten ist das Ende hier. Ist aber weg. Warte, ist weg. Wo ist denn der Mamura hin? Ach, warte, muss ich ihn vielleicht mehrmals finden? Und dann gibt er mir jeweils eine Aufgabe? Ja, da kamen jetzt so zwei Münzen raus. Die jucken mich ja natürlich nicht. warte bevor ich hier noch irgendwas einfach beende vielleicht ist ja Mamura noch hier so wenn er jetzt hier rechts nicht ist dann ja nee okay äh, ich schätze mal das das ende falls ich mich irren sollte dann oh hey das bestimmt noch hey so sieht man sich wieder. Cool, cool. ich habe noch einen Auftrag für dich. Der unbenannte Münztransport. GURR! GURR! GURR! GURR! bereit für eine Herausforderung? Dann sammle 50 Münzen für mich, wenn du von allen Seiten mit Kugelwürfels beschossen wirst. Spring auf sie drauf, um sie zu besiegen, aber pass auf, da dass du danach nicht ins Bodenlose fällst. Alle Münzen einsammeln. Yay! Das war so ein Versteckenspiel hier mit der Mamura cool wenn ich dachte schon das war's. ich, ich, ich gucke mir noch das, das das outfit an, keine sorge das kommt noch nur erstmal werden wir das hier alles durchmachen ja so oh gott oh göttchen oh Götchen. so alle Münzen sammeln ne oh gott ja gut cool fängt ja schon mal gut an na, na, na, na, na. Also bisher eigentlich richtig cooles Level, sonst ehrlich. Die Idee und dann der Aufbau von dem Level hier. Finde ich ganz cool, ganz ehrlich. Da sage ich es euch, wie es ist. Das ist cool. So, hier ja, einfach stehen bleiben. Hier sollte nichts passieren. Jo, ist auch gekennzeichnet so mit den Blöcken hier. Oh, ich dachte gerade, ich wäre zu so tief gesprungen. Oh Gott, da kommt doch einer raus. Bin ich da gerade abgebounced? Oder was war das gerade? Ich bin da gerade voll Lel. Lel. Lel. Lel. Oh nein, da kommen diese suchenden. Oh Gott, nein, nein, nein, no, nein, no, no, bitte nicht, bitte nicht. No, no. Oh Gott, kacke. Kommt noch mehr? Oh Gott, da kommen noch mehr. Oh Gott, ich habe zum Glück alle eingesammelt. Ich dachte gerade, ich schaffe das nicht alle. Oh Gott. Einer fehlt mir hier. Oh Gott, da kommen mehr. Da kommen mehr. Was ist hier? Gibt es hier keinen Pilz? Wo muss ich denn lang? Der ist gerade automatisch schon wieder gesprungen. Schon wieder. Irgendwas fehlt mir. Irgendwo hat mir eine Coin gefehlt. Oh Gott, das ist jetzt ärgerlich. Ich will die Folge jetzt beenden. Ich habe alles. Komm. Okay, ja, irgendwo habe ich eine Münze übersehen. Ach, die Blöcke zählen. Au. Oh. Habe ich alle Blöcke gehabt? Ich glaube, nein, oder? Ich glaube, ich habe welche außen vor gelassen. Und warum lassen mich da immer treffen? Cool, ich bin schlau. <lacht> Voll, ey. Voll schlau, ey. so gehen wir mal den Pilz hier ja, alles einfach alles untersuchen, wir eben dass wir auch wirklich alles bekommen. Ich weiß, es ist, ich weiß nicht, was los ist mit dieser Folge. Es tut mir wirklich leid, dass ich heute einfach schlecht bin muss man einfach so sagen. Heute stelle ich mich einfach an, heute bin ich schlecht. Da muss man sich einfach mal entschuldigen, weil das ist natürlich echt belastend, sich sowas anzusehen. Wo ich mich so schlecht anstelle, oder? Oder findet ihr das eher lustig als belastend? Denkt ihr euch so, haha, lol, Comedy, er lässt sich in so einem easy Level treffen? Haha, hoho, hehe. Das können wir ja gerne mal reinschreiben. So, irgendwo habe ich noch was übersehen. Aber ich weiß halt nicht wo. Nein, der ist so ein Google-Willi! Ey, weg da! Ey! Was soll das? Pff. Aber gut zu wissen, dass es das auch gäbe, die google Willies und so. Krass. Hier oben nichts. Ich habe das Gefühl, hier gibt so einen unsichtbaren Block nach oben, aber nee. Ist nicht der Fall. No, no, no. So, hier habe ich jetzt 41 Münzen. Ich weiß nicht, wie das beim Stand der Dinge so aussieht. Oh Gott. Okay, welche Münzen hätte ich denn vorher nicht gehabt? Naja, egal. Wir haben alles. So, ich vermute mal, der 3-Level, das ist so, so, ein, so ein Common Theme im Normalen. Ich hätte mal dann noch ein drittes Level. Ich muss ihn einfach nochmal suchen. Einfach ein Level machen und dann, damit er halt mal hier respawnt. Ne, habe ich recht? Warte, was? Weiter so. Ja, noch was. Hm. Oh, Du kannst nun deine Controller-Einstellungen jederzeit im Hauptmenü ändern. Okay. Spielanleitung. Okay. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir jetzt erstmal uns das Outfit anschauen, was wir freigeschaltet haben. Es gibt noch eine einzige Aufgabe von Yamamura. Also doch drei, wie ich es mir dachte. Ja, ich weiß aber nicht, wie ich den hole. Und das ist Peach. Tennis Dress. Yo. Ich werde noch ein wenig umgucken. Vielleicht finde ich ihn dann noch. Ich werde auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn ich ihn finden sollte. Was? Oh. Oh. Okay, das ist seltsam. Anscheinend muss ich ein Level schaffen, damit er hier erscheint, weil ich bin auf jeden Fall mehrmals hier und hier so überall vorbeigegangen. Hab mit ihm fünfmal geredet und so. Und vorher ging es nicht. Ich habe vorhin ein Level geschafft und geguckt, ob er dann respawnt. Anscheinend ist er jetzt respawnt. Okay, cool. Immerhin. Hey. So sieht man sich wieder. Ich habe noch einen Auftrag für dich. Letztes Level, Leute. Auf zu besseren Gefilden gur gur gur. Bei meinem morgendlichen Jog Joggingflug fand ich mich plötzlich in einem Schwarm von Kanonenkugeln wieder. Sie fliegen wohl Richtung Süden, um dort zu überwintern. Könntest du sie vom Himmel holen? gur Immer noch. Das mache ich doch gerne für meinen Yamamura-Freund. Ah, Yamamura ist der Beste, ey. Mein Bester Freund, der Vögel. So. Gurgur, gurgur, gurgur. Okay. Das Level sieht schon mal vielversprechend aus. Oh Gott, nein. Oh nein, was ist das denn hier? Hilfe! Oh Gott. Oh Gott, bitte nicht dazwischenfallen. Geht das überhaupt mit meinem Riesenschuh? Ich hoffe mal nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es doch geht. Nein! Mein schüchen ist weg. Jetzt muss ich das so machen. Aber es ist zumindest noch möglich. Ja, naja. Für so Leute wie mich ist das nicht möglich, aber. Ne? Ich nehme jetzt schon für diese eine Folge hier circa eine Stunde auf. Eine Stunde für diese einfachen, was weiß ich was weiß ich, vier Level, glaube ich. Das ist schon irgendwie traurig, muss ich zugeben. So. Aber jetzt konzentrieren wir uns. Dann dann dann da da. So, wir wollen nämlich nicht verrecken. Wir wollen das jetzt schaffen. Nach diesem Level brauche ich echt eine Pause. Ich weiß nicht, was heute los ist. Heute ist halt echt nicht mein Tag irgendwie in diesem Spiel. Heute kann ich anscheinend echt kein Mario spielen. Oh Gott. So, aber jetzt komm. Jetzt müssen wir noch ein wenig Hype. Hype-Stimmung. Tut mir leid, dass ich aber Mures Aufgaben erst jetzt mache. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass der überhaupt existiert hier in dem Story. Ach komm, Mann! Laber doch nicht so viel. Konzentriere dich mal. Ach Mann, ich dachte, ich könnte ihn skippen. Es tut mir leid. Ey, was, was, was guckst du mich so an? Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen, du. So, jetzt gib mir das letzte Outfit. Beziehungsweise die letzten beiden Outfits, weil wir kriegen auch das Mario. Obwohl, warte, ist es überhaupt das Mario Outfit? Ich glaube, es ist das Mario. Also auf jeden Fall das Outfit, was du bekommst, wenn man alle Level mit Mario und nicht mit Luigi schafft. Ich weiß jetzt aber nicht. habe haben wir gesagt, dass es das Mario Outfit, aber ich weiß tatsächlich überhaupt nicht, was du so ein Outfit man bekommt. Ich habe jetzt einfach nur vermutet, dass man ein Mario Outfit bekommt. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Wir werden es ja gleich sehen. Also, ich vermute, wir kriegen ein Mario Outfit oder so, aber... Vielleicht kriegen wir auch was ganz anderes. Vielleicht kriegen wir so ein Bowser. Ja, gut, kann gar nicht sein. Ähm, haben wir schon. Wegen was anderes bekommen. Ähm, vielleicht so ein. Ach, keine Ahnung. Was kriege ich eigentlich hierfür? Als ob es so ein Yamamura-Outfit gibt. Auf einmal so, so ein Vogelkopf oder so. Also, bin mal gespannt. So. Aber jetzt konzentrieren wir uns, weil ich. Bin gerade überhaupt nicht konzentriert anscheinend. Nee, ich bin konzentriert. Das ist einfach nur ein Fluch auf mich. So. Schöne Ausreden. So. Aber jetzt konzentriere ich mich. Das Level ist doch easy. Mit Peace. Da, da, da, da, da. Wo ist die Schwierigkeit? Ich kann sie nicht entdecken. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch echt ein Beschiss. Heute ist nicht mehr Tag, heute verreck ich ja und zwar so oft, wie es nur geht. Denn das Spiel hier hasst mich und ich hab schlechtes, äh, schlechtes Glück. Dü, dü, dü, dü, dü, dü. Bitte lasst es enden, ich hab keinen Bock mehr, ich will, dass das alles aufhört. Dum, dumm, dum, dumm dum. Dim dam, dumm da, dam. Dam dum dam da dam dam. damm. dumm damm, da damm, So, nach einer kurzen Pause später hoffe ich mal, dass ich jetzt besseres gefilden habe. Yeah! Ne, ganz ehrlich, ich will mich hier noch einmal entschuldigen, weil das ist echt peinlich, ja? Ich weiß nicht, warum ich mich entschuldige. Ich entschuldige mich einfach so, weißt du? Das ist einfach so, das liegt einfach in meiner Natur. Und ich will mich hier nochmal entschuldigen. Dafür, dass ich euch warten lasse. Es sind nur vier Level. Und trotzdem bin ich so schlecht. Beziehungsweise, es sind nur dieses dieses Level und das eine mit Peach. Der Rest war ja komplett einfach. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Die anderen beiden sind auch eigentlich einfach, aber ich lasse mich trotzdem so dumm anstellen. Und ich weiß einfach nicht, wieso. Wieso ich das tue? Schon wieder, wieso mache ich sowas? Wieso mache ich sowas? Jetzt habe ich das Ding nicht mehr und jetzt bin ich zu früh gesprungen und warum mache ich sowas? Wa wa warum? Ich dachte eigentlich heute wird mega chillig. Komm, Das Es ist zumindest jetzt soweit. Das sind jetzt die letzten Versuche. Ansonsten ich einfach das Player ab. Nee, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Gegen Endeln breche ich das Player. Wie sehe ich denn aus? So einer bin ich nicht. Bin ich so eine? Nee, nee.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 Sag mir, ist das Ziel. Bitte sag mir, ist das Ziel. Oh Gott, war das knapp. Oh mein Gott, es ist so knapp. Wow! Ja, moin! Okay! Jetzt ist es aber wirklich zu Ende, oder? Oder? Yamamura Strickhemd. Ah, okay. Ganz nice. Mario hat alle Aufgaben und alle Aufträge erfüllt. Wahoo! Ui Speicherbot Hut. Oh, ich habe gerade zu kriegen Mario Outfit. Okay. <lacht> Speicherbot Hut und Speicherbot an Wie cool. Yeah. Gugur? Gute Arbeit. Du hast viel gelernt. Ich bin stolz auf dich. Ah okay. Wow. Sorry, was für 10 Münzen? Ja komm, mach nochmal einen Witz. Hehehe. Okay. Dann schwitzt bei die Ohren. Die Clown-Kutsche hat so einen großen Mund. Ich dachte, das wäre auch eine gute Clown-Knutsche. mit <lacht> um diesem urwitzigen oh Witz werde ich das Play hier beenden. Bin scheiß auf dich. Du kannst bereits den Filterauftrag jetzt nochmal angehen. Yeah. So, es gibt noch eine Sache, die will ich euch noch zeigen, bevor ich euch die Outfits zeige und somit das Let's Play hier beende. Und zwar, wenn man alle Yamamura-Aufgaben geschafft hat und dann nach ganz oben geht, dann wird man was bemerken. Da ist ein On/Off-Knopf und er ist Off. Was ist, wenn man ihn auf On stellt? Kuckuck. Da versteckt sich Yamamura drin. Das können wir wieder ausstellen und dann geht er wieder rein. Ja, sehr schön. Wenn euch das Play gefallen hat, ich würde mich wirklich um eine positive Bewertung freuen, würde mich echt freuen, ja. Äh, Abo, falls ihr neu seid. Warum seid ihr neu? Naja, ist cool, weil neue Leute kann man immer gut kennenlernen, von daher habe ich nichts gegen. So, das ist der Speicherbot Hut und das Speicherbot Outfit. So sieht das aus. Noch mal kurz einen männlichen Mi zeigen, wie das mit einem männlichen Mi aussieht. So. Und dann noch das Yamamura-Hemd. Am besten mit irgendwas. Ich nehme einfach so einen normalen Rock. Und dann nehmen wir das Hemd. So sieht das Hemd aus. Joa. So, was werde ich nehmen? Ich denke, ich nehme das Peach-Outfit. Das sieht ganz nice aus. Und der Hut. Hm. Das war ganz cool so. Aber Ich mag meinen Gruselhut. Mein, meinen kleinen Buhu. Das ist das Ende von Let's Play. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in dem nächsten Let's Play. Hoffentlich, vielleicht. Ich weiß nicht, wie ich das alles schneide. Wahrscheinlich bin ich seltsam als Frick in dieser ganzen Folge gewesen, weil ich laber und laber und laber und die ganze Zeit sage, es ist vorbei. Und dann sage ich, es ist vorbei und dann sage ich, entschuldige. Ja, aber jetzt ist es wirklich vorbei. Wir schauen uns noch dieses Schloss einmal an. Und damit sage ich, haut rein.